Die Poa Anua steht in voller Blüte. Ach du meine, meine, meine, meine Güte. Yeah. Da. Ich ahn nichts Böses. Und die Poa Anua haut schon ihre Samen raus. Die ist jetzt so rötlich geworden. Ist kaum eine Woche her, dass ich gemäht habe. Und da sind die Samen der Poa Anua. Aufnehmen, aufnehmen den Rasenschnitt. Ich habe einen völlig verseuchten Poa Anua Rasen. Also das Thema wird mich noch lange beschäftigen. Ja, Flix, ihr fragt mich immer, was sollt ihr für einen Rasensamen nehmen? Wenn ihr nachseht, solltet ihr einen Rasensamen nehmen, der möglichst schnell aufgeht, der schneller ist als die Poa Anua. Ich kann auch mal ein paar schöne Rasensamenmischungen in die Beschreibung reinpacken. Müsst ihr letztendlich selbst entscheiden, was habt ihr für einen Boden, was habt ihr für Lichtverhältnisse, was habt ihr für Wasserverhältnisse. Ich habe gelesen, auf Golfplätzen, vor allem auf den Grüns, gibt es über 50 Prozent bereits, 50 bis 75 Prozent pro Anua. also diese haben genauso Riesenprobleme. Ich habe jetzt den Rasen wieder ein bisschen rauswachsen lassen, damit die Poa rauskommt. Jetzt haue ich wieder ein bisschen tiefer runter, um möglichst viele Blüten aufzusammeln, wegzuschneiden. Ja, da sieht der Rasen jetzt wieder ganz gut aus, aber ich habe einen Poa dominierten Rasen. Das ist nicht das, was wir wollen. Signs, signs. Pour anua. Sign, sign, Poor Aloha. Sign, sign, sign, Poor Oh. Das wird nichts. Ich stehe hier vor meinem Durchbruch, ein Video, das ich vor längerer Zeit mal hochgeladen habe. Ich habe viel zu früh Rasensamen gesät, vielleicht konnte es hier nicht abwarten. Das ist das Ergebnis. Ein spitteliger, überhaupt nicht dichter Rasen, eine spittelige Nachsaat, die noch nicht richtig hochgekommen ist. Aber was hier wie blöde wächst, ist die Poa Anua. Es ist unfassbar, wie viel Poa Anua ich schon aus dieser Fläche rausgezupft habe. Und ich möchte es jetzt endlich mal hinkriegen. Ich möchte mal versuchen, diese Fläche Poa Anua freizuhalten. Und wenn ich hier zehnmal nachsehe und ob wir das schaffen, kriegen wir diese Fläche Poa-Anua frei. Das ist alles Poa-Anua. Das, das, das ist unglaublich, ey. Ich frage mich wirklich, ob überhaupt eins dieser Hämmchen keine Poa-Anua ist. ist. Das ist unglaublich. Das habe ich alles aus dieser Fläche rausgepult. Wenn ich so weitermache, ist da bald überhaupt kein Gras mehr. Da liegen noch ganz viele Samenkörner drin. Aber die sind alle noch nicht aufgelaufen und ich zupfe da permanent die Poa Anua raus. So ein Berg Poa Anua. Das gibt's doch gar nicht. Hier überall. Wo du auch hingreifst. Ja, ich habe mir schon überlegt, also mit meiner großen Rasenfläche, ich werde mich nochmal richtig schlau lesen. Wie kann man die Poa Anua kultivieren? Wir drehen jetzt den Spieß mal um. Warum nicht mal schauen, dass wir auch die Poa Anua richtig schön hinkriegen? Das Hauptproblem ist das Blühen. Also das Blühen sieht halt nicht so schön aus. Und das zweite Problem ist, dass die Poa Anua so auseinander spreizt. So, so nur in die Breite geht und nicht gerade hoch wächst. Also sie ist so ein ganz wild wachsendes Gras. Das macht den Rasen natürlich relativ schnell dicht, auch relativ schnell filzig. Ich hätte ja gerne so ein Gras, das so ein bisschen gerade hoch steht. aber das ist die Poa Anua nicht. Wir schauen wir mal, was wir jetzt machen. Also die Poa braucht viel Wasser, die Poa braucht viel Stickstoff, viel Dünger. Aber es ist halt eben <lacht> eigentlich die Grassorte, die ich zumindest nicht haben möchte. Meine andere stört das nicht so sehr, finde ich auch gut, dass man nicht so mit Kopf drum macht. Aber hier in jeder Ritze drin, egal wo du hingreifst, ja, egal wo man hingreift, immer die Poa dieses Gras ist unglaublich und diese, diese Grassamen, ihr habt das ja eben gesehen auf dem Rasen. Diese Grassamen sind so klein, so fitzelig und wachsen überall an. Unglaubliche Pflanze. Ja, Freaks, das soweit zur Poa, das soweit zu dem blühenden Rasen des Rasenfreaks. Danke fürs Zuschauen, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.